In diesem Video begleitest du mich nach Spanien auf die Rennstrecke. Du versuchst dich an die Zeiten zu erinnern, wo es einfach von der Hand ging. Und dann kommen die zwangsläufig irgendwann wieder, aber nicht immer. Es gibt wahrscheinlich noch eine Minute Verspätung, weil sie jetzt nochmal diese Ölstelle checken. Wie das im Rennsport so ist, erlebe ich alles, was dazugehört, Positives und auch Negatives. Dieser Film soll dir zeigen, wie hart, emotional und doch so überwältigend dieser Sport sein kann. Er soll dich vor allem motivieren, es nachzumachen oder in ruhigen Gedanken davon träumen zu lassen. 2260 Kilometer in zwei Tagen. So, der Klassiker ist eingetroffen. Mein Sprint ist leer, die Tankur leuchtet und ich finde keine Tankstelle. Beziehungsweise Google Maps finde keine. Kein fließendes Wasser in Mohaka. Ah, der Anblick: <lacht> ein Cherry Das Motorradfahren auf der Rennstrecke bedarf extrem viel Training. Meist verlieren wir Hobbyfahrer über den Winter einige Skills und starten dadurch fast von vorne, wenn das Frühjahr wieder startet. Aus diesem Grund gehen viele Profis, oder auch die es noch werden wollen, in den Wintermonaten nach Spanien. Dieses Land ist prädestiniert für den Motorradmotorsport, Rennstrecken gibt es wie Sand am Meer. Teilweise hat man die Möglichkeit alle 100 Kilometer eine zu besuchen. Mich zog es dabei zu einer meiner bekanntesten Strecken, den Circuito. Almeria. Tatsächlich fuhr ich hier im Jahr 2017 das allererste Mal einen Supersportler. Einige Veranstalter haben sich den Drang im Winter Motorrad zu fahren zunutze gemacht und bieten deshalb rund um die spanische Halbinsel Events für alle Nationalitäten an. Nichts als wie schöne Bremsscheiben, saubere Bremsscheiben. Und ausblasen immer ja. übers Fenster. Ne? Geil, Stefan? Immer über Fenster ausblasen. Im Sommer gar kein Problem. Im Sommer gar kein Problem. So, so kalt ist draußen auch nicht. So, jetzt bauen wir die Bremsscheiben wieder ran. Ich bin hier gerade am Saubermachen. Es geht noch in Spanien und wir müssen ja alles sauber haben, bevor das ich überhaupt irgendwas ans Moped wieder dran brauche. Nein, ja, der Fressor! Und Laufen. Ich habe ihn angemacht. So, und Dein Felgenputzen ist ja immer so, du kommst ja da nicht rein. Ne? Und jetzt haben wir schon neue Bremsbeläge, dann habe ich den Service von der Gabel gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, einen neuen Reifen tun wir auch gleich drauf, weil der alte, das war ja ein richtiger alter sehr der, wo da drauf war. Äh, und ich will gleich, äh, sagen wir, ohne schlechtes Gefühl anfangen, im ersten Turn. Äh, und dann bist du halt schon dabei, zack, bumm, musst du musst eigentlich die Bremsscheiben unternehmen, damit du das halt wirklich alles, die ganze Felge schön sauber, Bremsscheiben sauber, die Schrauben schön sauber machen, ne, dass das halt alles wieder ein Gesicht hat. Und dann kann man das auch wieder schön zusammensetzen. So, die ganzen Bremse alle geputzt, da muss man später noch die Bremse entlüften. Ja, Spanien ist natürlich so ein Thema. Weil man halt natürlich nicht alles mitnehmen kann. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Und äh, ist für euch auch interessant, mal die, die Strecke zu sehen, wie man da runterfährt, so diese 2.200 Kilometer. Ähm, und wie ich da fahre und warum und wieso. Ich habe da ja auch durchaus ein paar Tipps, weil ich ja schon ein paar Mal da runtergefahren bin. Und dem her ist es vielleicht für den einen oder anderen auch sehr interessant. Das waren die alten Belege. Die habe ich gerade mal. Ich glaube, eineinhalb Wochenenden oder so. Es ist durch natürlich, ne? Komplett, kompletto tutto durch. Deswegen haben wir hier die neuen. Das sind die WRP. Carbon Sport Bike Race, sind Italiener. Also ich habe den schon mal getestet auf der Yamaha. Der war gar nicht so schlecht. Ich verlinke den mal unten in der Beschreibung. Christoph. Äh, von Renngrip, ne? Verlinken, okay. ähm, Damit wir da mal, damit die Leute da mal raufklicken können und mal ihr Bike raussuchen können, was es da für ihr Bike gibt. Ich wollte eigentlich um 5 Uhr losfahren. Ich es nicht geschafft. Das ist einfach eine Sch*** Zeit vor allem. Ich bin immer wieder nervös, wenn ich weiß, ich fahre morgens weg und kann nicht schlafen. Und dann wird es 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens. Ah, okay, auf geht's. So, die erste Etappe wird sein bis zur spanischen Grenze in 1365 Kilometer von mir zu Hause. Ich habe jetzt schon die ersten Kilometer hier über die Landstraße. Also Dörfer und so. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre bis nach Genf, weil ich fahre durch die Schweiz oder ich fahre bis zur spanischen Grenze. Aber ich bleibe nicht in Frankreich stehen. Das ist mir zu gefährlich. Spät Weiteres später. Warum, wieso, weshalb. Auf jeden Fall fahre ich durch die Schweiz. Ähm, ist für mich kürzer und hat keine ähm, Zollprobleme. Erkläre ich euch, wenn es heller ist. Es ist verdammt finster. Ich fahre jetzt erstmal ein paar Kilometer. Ach ja, übrigens. Ich Dokumentiere so ein bisschen die Kosten mit im Sinne von was kostet der Spaß. Ich habe jetzt einen vollen Tank, bin zu Hause weggefahren mit einem vollen Tank und habe gezahlt 129,99 Euro für Roundabout 180. Das heißt, ich habe jetzt einen vollen Tank. Ich werde mich auf der Autobahn einpendeln auf ca. 110 km, 118 maximal und dann schauen wir mal, wie viel Sprit das wir brauchen und wie viel Maut, bis wir in Südspanien sind. So, Sonnenaufgang um 8:30 Uhr. Ist natürlich schon schön, wenn es ein bisschen freundlicher wird. Also, ich bin jetzt ungefähr kurz vor Memmingen. Ich fahre in die Schweiz. Das hat den Hintergrund also wenn ich um die Schweiz rundum fahre, also oben drüber, dann hätte ich einen Umweg von ca. 350 km, die versuche ich mir zu ersparen. Schweiz haben viele Angst davor, das Motorrad durchzutransportieren, wegen Zoll etc. Es gibt aber eine Ausnahme, also diese Angst ist grundsätzlich berechtigt, es gibt eine Ausnahme, und die besagt, es gibt in der Schweiz eine Richtlinie. Diese Richtlinie besagt, dass keine Schweizer Staatsbürger, also Europäer wie wir, mit einem Sportgerät die Schweiz als Transitland nutzen dürfen, wenn sie die Schweiz innerhalb von 24 Stunden verlassen und das Sportgerät nicht in der Schweiz verkaufen. Das heißt, in der Schweiz ist ein ein sportgerät. Das ist wie ein Segelboot oder ähm, Fahrrad, so ungefähr. Und von dem her, wenn du dich an diese Richtlinie hältst, kannst du mit einem sportlichen Hintergrund die Schweiz durch Fahren. Da das für mich 350 km Strecke Vorteil ist und auch noch sicherer ist, zwar teurer ist, weil ich eine Schweizer Vignette brauche, von der ich jetzt noch gar nicht den Preis genau weiß. Ich habe jetzt schon eine österreichische Vignette für 1999 gekauft und jetzt muss ich dann an der, ich fahre 9 km Österreich und da muss ich dann eine Schweizer Vignette, kannst du nur eine Jahresvignette kaufen, ich weiß noch nicht genau wie viel die kostet. Ja, na klar ist das teurer, aber ich spare mir echt viel Kilometer, die ich wahrscheinlich andersrum wieder in Sprit verballert hätte. Und außerdem ist die Schweiz eigentlich ganz angenehm durchzufahren, weil da in der Regel immer relativ wenig Verkehr ist. Und da ich sowieso nicht schneller wie 110, 115 fahre, spielt es auch tempotechnisch keine Rolle. Das heißt, wir sind jetzt in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde in der Schweiz. So, jetzt äh, da, kurz vor der Schweizer Grenze, noch einmal voll tanken. Also, der Sprit ist noch nicht annähernd äh, leer, aber ich will in der Schweiz, wenn möglich, nicht tanken, weil ich nicht weiß, wie teuer da der Sprit ist. Und hier kostet es jetzt noch 1,80 in Österreich übrigens und nehmen Mal unabhängig von dem gigantischen Kosten auf eigener Achse, diese weite Reise zu fahren, empfinde ich das lange Dahinrollen als entspannend. Endlich habe ich die Zeit, meine Gedanken zu sortieren und nicht permanent zur Verfügung zu stehen. Auch wenn es körperlich anstrengend erscheint, so ist die mentale Einstellung darauf, dass der Weg ein etwas längere ist, der Schlüssel für die Entspannung. So, die ersten knapp 500 Kilometer sind um. Wir haben Zürich hinter uns gelassen. Die Einreise in die Schweiz war easy. So, die französische Schweizer Grenze. Das wir hoffentlich werden wir da nicht aufgehalten. Es kann sein, dass wir da. Da machen es gern den Transporter auf und schauen mal rein, was wir da aus der Schweiz ausführen. Das kann hin und wieder passieren. Deswegen werde ich jetzt auch die Kamera weglegen. So, welcome to France. France, France, France, Frankreich. Äh, okay, wir haben jetzt noch. Es ist 13.30 Uhr und wir haben jetzt noch 620 Kilometer. Das heißt. Wir gut voran! So, kurzer Ladungssicherung-Check. Oh. Das ist noch alles beim Alten. Moped oh, ist fest. Alles festgezurrt. Oh, schon gut Perfekt. So, wir sind jetzt hier irgendwo bei Grenoble oder so ein bisschen nach Grenoble, wo man jetzt abbiegt Richtung Marseille und Valencia. Es ist ja spektakulär, landschaftlich, es also ist wirklich atemberaubend, vor allem fast Frühling, 6 Grad oder so. Es ist schön hier. Die Vegetation zu beobachten, während man Richtung Süden fährt, ist eines der tollsten Sachen bei der langen Fahrt. Das Thermometer klettert stetig weiter nach oben und die Sonne kommt immer mehr zum Vorschein. Dicke. 48,40 Euro. Alter, die haben wir oder? Hätten wir einen Hänger, war es noch teurer. Oder noch ein höheres Auto, also Wohnmobil oder so, wäre noch teurer. Alter, 50 Euro. Also das ist wirklich ein richtig, richtig teurer Spaß. Und jeder, der sich sagt, das kann ich mir nicht leisten. Ich verstehe total, weil privat, privat, kann ich mir das auch nicht leisten. Die Grenze ist in ca. 100 Kilometer. bin ich in Spanien. Viva Espanja! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's durft. ich hab's Jetzt okay. mal wieder ein Ritt, das ist unfassbar. Nach exakt 1360 Kilometern ist es für mich dann soweit eine Pause einzulegen. Eine Kleinigkeit zu essen, ein paar Dehnübungen im Hotelzimmer zu machen und zu schlafen. Da ich am ersten Tag die große Etappe schon hinter mich gebracht habe, stelle ich mir keinen Wecker und schlafe ebenso lange, wie es mein Körper für notwendig empfindet. Er wird es mir im Laufe der Rennstreckenveranstaltung danken und ich kann das volle Potenzial meines laufenden Sporttrainings ausnutzen. Guten Morgen hier aus La Janquera, die Sonne scheint, richtig richtig schön. Ich bin hier an einem Hotel, das heißt Hotel Tramontana. Und das ist wirklich super für Pendler. Kann ich nur empfehlen, weil überall hohe Zäune, Kamera überwacht, 24 Stunden Rezeption, sodass ich ständig jemand sieht, was hier los ist. Ähm, da schlafe ich eigentlich immer. Es ist wirklich safe, alles umzäunt, ähm, weil ich würde auf keinen Fall auf Rastplätzen stehen bleiben hier in dieser Umgebung, das endet meistens mit Diebstahl und Ausräumen mit Schlafgas und so weiter. Wenn ihr im Wohnmobil schläft, schlaft, habe ich ja auch schon hier, dann gehe ich natürlich nicht ins Hotel, aber dafür sind diese Parkplätze hier. Das sind extra Pendlerparkplätze mit Schranke, wo du quasi komplett eingezäumt bist. Da stehen auch die LKWs drin, und Wohnmobilien, und so, es genial. Das einzige, was ihr aufpassen müsst, schaut dass ihr auf keinen Fall neben dem Kühler steht. Aber das ist nur ein Lautstärkenproblem. Aber sicher ist das alle Male. Es kostet irgendwie 12 Euro die Nacht oder so. Und dann seid ihr auf jeden Fall safe und keiner kann euch irgendwie ausräumen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dieser Parkplatz ist genau überhalb dem Hotel Tramontana. So, alles ist noch da. Ich habe gut geschlafen. Der Tank ist noch dreiviertel voll. Insofern starten wir jetzt den ziemlich letzten Step. Ich wachte mit der inneren Uhr um 7.30 Uhr auf, nahm eine erfrischende Dusche und habe aus weiser Voraussicht ausreichend gefrühstückt, um nicht nach 300 Kilometern wieder Hunger zu bekommen. Die nächsten 900 Kilometer sollten wie ein Kassensprung erscheinen. So, der Klassiker ist eingetroffen, mein Sprit ist leer, die Tankuhr leuchtet und ich finde keine Tankstelle. Beziehungsweise Google Maps finde keine. Jetzt habe ich schon die Klimaanlage ausgeschaltet und äh, 5, 6, 7 kmh rauskommen in der Hoffnung. Alter, das wärs jetzt noch. Es gibt auch keine Ausfahrt oder so im Moment, das ist alles Papa. Die letzte Tankstelle habe ich verpasst und da habe ich gedacht, ja, nächste gefahrste. Und dann ist die aber vorbei gewesen ich dachte mir, ah, die wollte ich eigentlich und dann. Fuck. Okay, 15 Kilometer, das könnte sich ausgehen. Diesel, Diesel, Diesel, Diesel, was kostet? 1,77 Diesel. Angekommen in Mohaka, eine der und wetterstabilsten Regionen in ganz Spanien. Atemberaubende Landschaften mit netten Menschen, gutem Essen und jede Menge Verständnis für unseren Sport. 2260 Kilometer in zwei Tagen. Hm. Sprinterzeitung? So, ich bin angekommen an meinem Etappenziel für heute: Mohaka im Süden von Spanien, in der Nähe von Almeria, Das ist eines der schönsten Ortschäftchen, die es hier gibt, die ich kenne. Ich kenne viele, aber das ist extrem schön hier. Das Wetter ist toll, es hat 17 Grad. Ich genieße jetzt hier die Abendstimmung, es ist 17.20 Uhr. Ein bisschen windig, wie es aussieht. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Und bin jetzt froh hier angekommen zu sein. Es ist immer wieder spektakulär, diese Reise. Wow, bin echt froh. Alles heil gegangen, nichts kaputt gegangen. Okay, das war jetzt eine sportliche Angelegenheit mit dem Sprinter da reinzukommen. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Das ist echt ein witziges Hotel, da ist kein so. Mmh, da riecht es aber gut Okay, das ist das ist die Küche dann ist da ein Schlafzimmer das mag ich aber nicht und dann geht es da rauf das finde ich eigentlich am coolsten und dann hat man gedacht da oben gibt es einen mächtigen Ausblick dabei ist das der mächtige Hotelzimmer ausblicken. <lacht> das kommt so vor wie im Gefängnis. Da ist es mehr. Da, da ist es mehr. Okay, Blink, big Problem. Okay. Kein fließendes Wasser in Mohaka. <lacht> ich habe schon angerufen. Ja, das ist in der ganzen Stadt gerade so. Hier ja, kein Wasser. Vielleicht wird es besser, haben sie gemeint, Richtung 20 Uhr. Könnte besser werden, haben sie gemeint. Vielleicht. <lacht> Guten Morgen. <lacht> ich habe gerade. Selbst Experimente bezüglich Kaffee machen probiert. Der Mokka-Kanne, der Kaffee ist unsaufbar, der ist so stark, den kannst du trinken. Jetzt habe ich das einfach mal mit einem Filter so gemacht. Nein, kein Kaffee. Das ist was anderes. Verdammte Ich brauche einen vernünftigen Kaffee. So. Ohne Fleiß kein Preis. Deswegen das erstes Mal zwei Stunden Fahrrad fahren. Nach Carboneras. Da geht es ein bisschen über ein paar Hügel drüber. Also hoch und runter. Schon lange mal gefahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es lang geht. Aber die Aussicht später spektakulär. Es ist so schön. Wow. Spektakulär, wirklich. Absolut toll. Zu empfehlen. Die ersten Minuten sind immer heftig. Die ersten Minuten sind immer heftig. Die Anlaufschwierigkeit zu überwinden. Jetzt im Winter bin ich nicht oft Fahrrad gefahren, weil das einfach zu kalt ist. Stattdessen bin ich viel gewandert. Von da bin ich gekommen. Dass ich viel gewandert. So Minimum einmal in die Woche, im besten Fall zweimal. Dass zumindest die Grundkondition so ein bisschen gleich bleibt. Aber das ist natürlich nicht damit zu vergleichen, dass wenn ich im Sommer 200 Kilometer Fahrrad pro Woche fahre. Äh, dann merkt man sofort, dass die Fettkölzerchen wieder zunehmen. Die Temperatur ist schwierig weil es für die Jacke ein bisschen zu warm ist, aber ohne ist es zu kalt. Der ein entschädigt schon ein bisschen. Aus dem Circuito der Almeria. So, jetzt bin ich endlich hier. Ich habe schon aufgebaut und ausgeladen und alles vorbereitet. Heizdecken sind drauf. Luftdruck ist gemacht. In äh, circa eine Stunde geht geht's los. Es ist noch ein bisschen kühl, muss ich gestehen. Es ist mir fast ein bisschen zu kühl. Äh, die Sonne war ein bisschen gewölkt. Von dem her ähm, gehe ich es langsam an. Ich habe hier vier Tage. Ich bin ja auch schon so viel Motorrad gefahren, dass ich nicht jeden Turn gleich von Anfang an fahren muss. Das heißt nicht, dass du das nicht machen musst. Aber ich, ich habe neue Reifen drauf und die will ich nicht. Ich habe ein SC1, ich habe nichts härteres dabei und die will ich nicht gleich kaputt machen äh, im ersten Turn, weil es noch zu kühl cool ist für den SC1. Von dem her, ja, ähm, ich habe alles vorbereitet, Bike ist ready und jetzt werden wir sehen wie das Ganze funktioniert. Also bis später. Ich bin Meilenweit davon entfernt, was ich normalerweise motorradfahren nenne. Ich habe da überhaupt irgendwie kein Vertrauen zum Motorrad, zum Reifen, zur Strecke, zur Schräglage. Ich sitze da drauf wie so ein voll Hundertprozentig, das ist richtig für ein Unten seid ganz zu schweigen. Wenn ich reinschaue, da wird mir ganz übel. Das hat sich angefühlt wie 41, und ich bin 47 gefahren, es ist 8 Sekunden langsamer wie ich Der meine Beste. zweiter Turn vorbei. Ähm, ja, ich habe mein Selbstvertrauen ein bisschen zurück, ich weiß nicht warum. Ich bin rausgegangen, und es war vor Anfang an besser. Es liegt wahrscheinlich auch an der Temperatur, es ist jetzt um einiges wärmer geworden und ähm, bin sofort 43 fahren Das heißt, ich war aber sie wieder doch dem Weg so, zu Habe ich das Motorradfahren verlernt und war echt kurzzeitig so echt geknickt und dachte mir, okay, das hat irgendwie heute überhaupt keinen Sinn. So, Das ist jetzt schon besser, das ist noch lange da, wo es hingehört. Ich habe wenig Gefühl, ich habe ein bisschen. Ich habe gekriegt, habe mich verkrampft und so, das war nicht so optimal. Ich bin jetzt mit dem Motorrad eher in die Richtung gegangen. Sprich, ich habe sie hinten ein bisschen angehoben, über mehr Federverspannung vorne, ein bisschen rausgenommen, Federverspannung. Dazu ein bisschen mehr Zugstufe an der Front, damit sie länger unten bleibt und ein bisschen weniger Druck, damit sie schneller reingeht. An hinten aber mit der Dämpfung mehr abgeschützt, dass sie nicht so drauf rumwippt. Das Problem ist, dass ich relativ unkonsequent fahre und äh, von damals in WK mit 1,30-Tief relativ konsequent gefahren bin und da ganz wenig Dämpfung habe fahren können. Und das funktioniert jetzt aber nicht, Das habe aber ständig so ein Pitchment, weil ich immer unsicher bin. Immer mehr, mal weniger, ah zu früh, zu spät, ah Und, und dann ist das wenig, so ein Motorrad das ständig pitcht, und überhaupt kein Vertrauen vermittelt und dann kommt eines zum anderen und dann ist eine komplette Katastrophe. Von dem her. Dann ich mich die weiteren Turns im Laufe des Tages waren zwar besser als der erste, allerdings trug ich mit mir eine innere Unruhe mit, die es mir sehr schwer ließ, ruhig, besonnen und vor allem cool zu bleiben. Ich versuche den ersten Tag abzulegen, zu groß waren die Erwartungen und zu gering die Ergebnisse. So, Guten Morgen, hier Tag 2 aus Almeria. Ja, es ist heute ein bisschen wärmer. Ich habe jetzt äh, bei der Gabel eine kleine Veränderung gemacht und so habe ich mir die Fotos von gestern angesehen und ich war echt. Ja, es war. Ich habe ein wirklich fahrdynamisches Problem hier äh, mit der Honda und zwar bin ich am Kurveneingang auf der Bremse Richtung Scheitel eigentlich zu tief. Da merke ich schon, dass das Motorrad wegschiebt. Das heißt, ich bin von den Federn her zu weich. Bin aber ab dem Zeitpunkt, wo ich die Bremse loslasse, bin ich vorne zu hoch. Also, ich stehe einmal zu tief und einmal zu hoch. Und, ähm, das ist sehr, sehr, sehr diffizil, sehr schwierig, da ist äh, der steife Rahmen von der Honda kommt einem da ein bisschen entge nicht entgegengeben. und jetzt versuche ich das über einen erhöhten Gabelstand, zwar massiv ähm, auszugleichen in den ähm, Bremsloslass- und Stützgasphasen, wo man hier relativ viel hat und auch relativ oft ohne Bremse einlenkt, so schnelle Richtungswechsel macht. Ähm, müsste jetzt auf im Zuge dessen ähm, viel härtere Federn verbauen. Das Ganze habe ich jetzt einmal mit einer erhöhten Federvorspannung und ein bisschen mehr Druckstufendämpfung versucht zu kompensieren. Schauen wir mal, wie es jetzt ausgeht und wenn das besser ist, dann gehe ich nochmal auf härtere Federn, um den Kurveneingang zu verbessern. Ich habe das gestern gesehen, ich bin der R1 hinterher gefahren und da habe ich am Kurveneingang da habe einen Meter auf die gemacht auf der Bremse, da dachte ich mir, da könnte ich noch viel später rein, aber sobald der Scheitelpunkt kam, sobald ich das Gas geöffnet habe, ist die R1 wuh, weggefahren. Ich dachte mir so, Alter, und dann muss ich das mit, mit jedes Mal wieder am Kurveneingang kompensieren. das war wie eine Ziehharmonika und das muss man so ein bisschen ausgleichen, glaube ich. Die Strecke ist sehr speziell und da tut sich die Honda schon ein bisschen schwer, beziehungsweise ich habe keine Daten, keine Daten und genau deswegen bin ich im Zimmer. Jetzt hat hier Lalmaria, ähm, der, der war schon deutlich besser mit der weiter eingestecken oder der weiter durchgesteckten Gabel. Das hat auf jeden Fall besser funktioniert als gestern. Vor allem die Phasen, in denen ich, äh, an denen ich an Stützgas gehe, ist das Motorrad jetzt viel viel radienführiger und lässt sich viel leichter lenken. Ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man noch ein Stück weiter in die Richtung gehen oder ob wir es mal da belassen. Das ist jetzt einmal noch fraglich. Ich glaube, ich fahre jetzt noch einmal einen Turn, dann brauche ich einen neuen Hinterreifen. und Dann probiere ich einmal, ob man noch tiefer geht mit der Front, aber dann bräuchte ich härtere Federn. So die Grundgeometrie absenken, aber dann die Abstützung über die Feder holen. Es ist komplex. Es ist nicht einfach, die Strecke es ist extrem schwierig, diese langen Radien zu führen. Und was mir in manchen Kurven noch abgeht, ist diese, diese, dieses Vertrauen zur Schräglage. In der langen Links habe ich das zum Beispiel. Komischerweise. Und in anderen ist das Vertrauen relativ gering. Von dem her tue ich mich noch schwer, jetzt richtig zu pushen. Das war jetzt aber nicht schlecht. Im ersten Turn gleich 42 gefahren, mit dem alten Reifen. Okay, kann ich einmal mit leben, aber trotzdem fehlen wir irgendwo noch 32 um. So, um, not that easy. Also ganz, ha, ja, also ich habe ein bisschen umeinander probiert. Uh, Motorrad höher runter, höher runter, höher runter, dank, dank, dang, Weniger Dämpfung, mehr Dämpfung, mehr Vorspannung, weniger Vorspannung. Und ich bin überhaupt nicht so wirklich zurechtgekommen. Ich habe überhaupt kein so dieses Anfangsgefühl des. Dieses Anfangsgefühl dieses Nicht-Vertrauens hat sich durchgezogen wie so ein roter Faden und es kam immer wieder auf, in manchen Kurven, manchmal nicht, manchmal schon. Ich dachte mir so, Alter, ey, bin ich zu so dumm zum Motorradfahren, vor allem ab dem Zeitpunkt, wo man die Bremse loslässt und dann langsam Speed aufbaut und, und Schwung mitnimmt und dieses, dieses Rausfeuern. habe überhaupt kein Gefühl zum Vorderrad gehabt und dann null Vertrauen zur Schräglage. Ich dachte so, so, so Trotz keiner Schräglage, wenig Schräglage, immer noch kein Vertrauen. Da dachte ich mir, soll ich mir soll jetzt was vorderrad mit 40 Grad Schräglage stürzen oder was ist denn hier los? Dabei hat sich rausgestellt. dank dem Thomas vom Promotion hier, der Chef, ich habe dem das erzählt und so und dann sagt er, wie neu sind denn deine Pirelli-Reifen, die drauf sind? Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, schau mal auf die Dot und der Dot äh, 544, Herr sogar 50. 2022, also relativ neue Reifen und dann sagt er, ah ja, ab 44 dort 2022 musst du die mit viel weniger Luftdruck fahren, nämlich Maximum 2,2 und vorher fuhr man die so mit 2,3 bis 2,5 und ich bin am oberen Limit gewesen mit 2,5, das heißt, ich habe bei dem Reifen Minimum drei Zehntel zu viel Luftdruck drin gehabt. Ich meine, wie crazy ist das? Das ist einmal so ein totaler Einsteigerfehler, eigentlich aber durch das, dass es so neu ist und das noch nicht jeder weiß und dass die Information noch nicht rumgegangen ist, auch nicht bis zu mir gekommen ist, jetzt weiß man's, jetzt wisst ihr's. Ja, habe ich den Luftdruck abgesenkt und sicher da. Das Motorrad ist wieder das, was ich ähm, gewohnt war und das ist genau der Grund, warum vor allem beim Vorderrad drei Zehntel zu viel auf die auf das kleine Blumen, ist die Auflagefläche viel zu klein am Vorderrad und ab dem Zeitpunkt, wo ich die Bremse loslassen habe, egal wie viel Load ich über die über die Achsgeometrie über drauf lassen, aber es hat keine Rolle gespielt, es war immer noch zu wenig Load und das Gefühl war so richtig, dass ich gesagt habe, okay, der Load ist zu wenig, ich brauche mehr Load an der Front, aber irgendwie war das, dachte ich mir, eigentlich, eigentlich ist es falsch, weil es kann nicht sein, dass ich auf anderen Rennstrecken so viel mehr Load zusammenbringe, als hier. Tja, aber siehe da, ich bin rausgefahren mit 2,15 bar Luftdruck an der Front und das war wieder das alte Motorrad das ich kannte. Das sind ganz neuer Reifen, Big Size, das sind die Karkassen jetzt härter und deswegen brauchen sie weniger Luftdruck. Ja, Wäre cool gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, aber das jetzt einmal, auch diese Fehler passieren mir genauso wie wahrscheinlich vielen anderen. Was heißt Fehler? Das ist never try never know. Oder? Ich meine, mm, that's it, it is how it is. Okay, so, wir haben noch zwei Tage. Ähm, Jetzt also, werde dann auch mal neue Reifen raufpacken, wenn wir schauen, was wirklich geht, weil im Endeffekt, ich bin auch nur rumgeeiert und habe immer wieder mal probiert, hinten vorne runter zu so richtig auf Zeit kommen. Ich bin einfach gefahren und dachte mir dann so während der Runde so irgendwie, ich habe kein Gefühl zum Bike. Vor allem der Moment vom Scheitel raus, wo, wo ich immer so stark war, was eigentlich meine Dinge ist, da war also, äh, uh. also, ganz klar, Luftdruck zu viel, Reifen zu wenig Patch, zu wenig Auflagefläche, gibt dir kein Vertrauen, alles klar, bist du im Brain, Ne, ja, weil du sagst, so, das ist kein Vertrauen. Wenn du kein Vertrauen hast, das passiert unterbewusst. Gas geben passiert unterbewusst und wenn du kein Vertrauen hast, machst du unterbewusst nicht das Gas auf. Und das ist der Message äh, für den heutigen Tag. Also, ciao. Was ist der Plan für die nächste Session? Ähm, für, die nächste, für die nächste Session, ich habe jetzt noch das alte Vorderrad drin und ähm, habe jetzt den Kabelüberstand wieder verringert, das heißt, Motorrad wieder höher macht Durch den geänderten Luftdruck habe ich jetzt zu viel Last am Vorderrad gehabt. Jetzt habe ich sie wieder höher gemacht. Und wenn das funktioniert, dann kommt ein neues Vorderrad, neues Hinterrad rein und dann schauen wir mal, ob es funktioniert, ob es dann auch schneller wird. Äh, jetzt haben wir aber gerade gesagt dass wir Bindemittel in Kurve 1, 2, 3 haben. Was hat er jetzt gerade gesagt? Ja, der hat jetzt im Endeffekt gesagt, dass da wo das Öl ist, wenn man das nicht sieht und er auf einmal schon quer stand. Also draußen vermutlich noch ein Ölfleck. Und deswegen ist das auch der Grund, warum hier das Delay quasi so lange dauert. Aber er hat gemeint, es war schon okay, aber ist auch ein Verrückter, was soll ich machen, ne? Ja? <lacht> das die Profis so an sich, dass die halt sagen, na ja, das passt schon. Es gibt wahrscheinlich noch eine Minute Verspätung, weil sie jetzt noch mal dieses, diese Ölstelle checken. Also Das ist wie geil. Ich bin heute glaube ich Uhr. Besser zusammenpacken und Fahrrad fahren, hast du vorhin gesagt, Ja, ne? ja. also wenn ich das wusste, dann wäre ich heute gar nicht erst dem Funk fahren. Richtig ausgeschlafen, schön frühstücken, dann Fahrrad fahren, dann mehr. Aber das, das ist Geldverschwendung. Neue Reifen brauchen Jetzt das hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt. Weißt du, der den SC2, jetzt, der härtere Reifen, das braucht die anscheinend. Der ging mit der Yamaha, den der SC2 nicht, aber, aber da fühlt sich das nicht schlecht an. Aber das war jetzt gerade mal so die erste fliegende Runde, wo es so ah, ein bisschen, ah, oh ja, nein, nicht schlecht. Bis du das Gefühl überhaupt so richtig Jetzt war schon wieder rot. Schon wieder rot, ja. Und so kannst du halt nicht mal arbeiten für den letzten Turn oder so. Ich brauche nichts verändern, ne? brauch weil ich kann da gar nichts zu sagen. Das hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt. Jetzt bin ich mit dem Gabelüberstand überstanden wieder hochgegangen, sprichst du mit weniger Gabelüberstand überstanden rein Ring. Und mit dem SC2 jetzt, ja, fühlt sich gut an. Letzter Turn für heute? Ja? Letzter Turn? Ja, letzter Turn. Also, das Glück liegt jetzt beim letzten Turn. Der heutige Tag ist grundsätzlich aus dem Grund gewesen, weil ich kaum zum Fahren gekommen bin. Ich meine, das war ja die Runde, war so der letzte Turn, der wirklich komplett durchgegangen ist ohne Brot. Und jetzt hätte ich einmal ein Setting, wo ich sage, okay, das geht in der right direction. Aber, aber das ist noch nicht, noch nicht ansatzweise perfekt. Aber jetzt weiß ich zumindest einmal, okay, in die Richtung geht's. Weil der SC2-Fahren hat irrsinnig viel ähm, und hat mir viel mehr Radioführigkeit gegeben und so weiter. Jetzt habe ich das Vertrauen in Schräglage, jetzt würde ich auch früher Gas geben, jetzt hat aber der Grip, also Mangelndem Grip, war es wirklich schon ein bisschen tricky. So, ich hätte diese, also dieses Level, das ich jetzt habe, das hätte ich entweder heute Morgen schon gehabt, gerne, weil das wäre theoretisch möglich gewesen, äh, oder eben gestern. So, und jetzt habe ich nur noch einen Tag und jetzt muss ich schauen, dass ich nochmal mehr Grip generiere, um dann zumindest einmal in die 41er-Zeiten zu fahren. Ich meine, das war jetzt 42.0, ja. Was macht es schwierig mit der Honda hier zu fahren? Ah, die Honda ist, ist, ist brutal bremsstabil. die Honda hat nicht viel Leistung, das Problem ist, du brauchst beides hier nicht. Ähm, du brauchst nur einmal stark bremsen und, und, und das ist aber nicht das, ist, das ist nicht das trade Off, sondern du brauchst ein Motorrad, was extrem hohen Kurven Kurvenspeed fahren kann und ähm, früh ab Scheitelpunkt ans Gas gehen kann und somit viel im Meter macht. Uh, und da ist die Leistung total irrelevant. Ich meine, der äh, Marcos Fernandez ist ah, mit seiner R6 1,40 Frauen, ne, also, ähm, Leistung ist hier irrelevant und bremsen brauchst du auch nicht. Und die Honda hat aber den Vorteil, dass sie so stabil ist, was die im Brünn und, und, und, und Rebullenring oder sowas bringt dir das extrem viel Vorteil, aber hier ist eher ein Nachteil. Und, ja, und das, ist aber, das ist letztendlich, Na, auf der einen Seite ist es die Challenge als, für mein Business, zu sagen, okay, ich muss das rausfinden, ich muss mich damit arrangieren, ich muss das auch können. Auf der anderen Seite, aus der menschlichen Sicht, ist es schwierig, weil du natürlich weißt, was du hier schon gefahren bist, und du kommst aber da nicht hin und denkst, ah, verdammt Jagd, was ist denn los? Ja, aber ähm, natürlich, die Situation es ist relativ viel los jetzt hier gewesen, ähm, viel Öl, Blindemittel und so, also äh, viele Ausfälle und du kommst halt keinen Rhythmus rein, äh, und, dann, und dann willst du ja nicht der Nächste sein, wegen dem. Wie sehr arbeitest du jetzt am Bike und wie sehr arbeitest du vielleicht auch an deiner mentalen Einstellung oder deiner, deinem Fahrstil? Weil du das ja auch irgendwo aufs Bike adaptieren musst. Ja, ich denke, das ist die Kombination zwischen Fahrstil und Bike. Natürlich versuche ich meinen Fahrstil, wenn ich ein Defizit habe, anzugleichen. Zum Beispiel habe ich dieses Defizit, dass ich ab dem Scheitelpunkt, ich komme zwar schnell rein von der Kurve, aber ab dem Scheitelpunkt, wenn ich die Bremse loslasse, habe ich das Gefühl, es vergeht die Zeit. Es macht so dick, dick, dick, dick, und Ich kann aber nicht. Wenn ich mache, dreht es mich entweder hinten ein oder mich schiebt es raus. Und Von dem her komme ich mir langsam vor. Also jetzt versuche ich quasi schon, die Stärken auszunutzen und später zu bremsen, das Motorrad mehr V-förmig zu fahren, was aber hier schwierig ist. Das funktioniert nur an Kurve 1 und vorletzte Kurve funktioniert das Ganze. Das kann ich dann auch ähm, nutzen, aber so das ganze e das ist halt einfach extrem flüssig und da du so Du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht anpassen auf, auf diesen Fahrstil, da musst du schon das Bike anpassen. Und Klar, also die Kombination Bike und Mental, beziehungsweise Fasting, ist eines. Aber konntest du heute mit neuem Vorderreifen, mit anderem Reifendruck und all diesen Themen ein bisschen Vertrauen gewinnen? Ja, die beste Entscheidung war das ST2-Vorderrad, SC also ähm, auf der Yamaha hat das ST2-Vorderrad nicht so gut funktioniert und auf der Honda funktioniert es viel besser als das 1 Auf der Yamaha bin ich immer Eins gefahren. Ja, weil, also wenn ich mit der Yamaha ST2 gefahren bin, dann bin ich in Mugello auf der Nase gelegt. Zwar, aber die Honda ist wohl möglich, sehr kopflastig. Ich kann das zwar noch nicht hundertprozentig bestätigen, aber das ist, was viele sagen und mittlerweile glaube ich das auch, dass sie sehr kopflastig ist und sehr hoch stehen muss. Sie hat ähm, also die Schwierigkeit, dass, dass die Gabel sehr flach ist und so gesehen eine starke Nachlaufänderung hat, sobald sie Federweg macht und die Änderung vom Nachlauf auf der einen Seite gut passt, auf der anderen passt es wieder gar nicht ähm, und also von dem her sehr schwierig abzustimmen ist, das Motorrad sehr lang ist. Aber der SC2 war die beste Entscheidung, was ich machen habe können, das war gut. Das war im Endeffekt, äh, ja, so nach dem Motto, ich kann jetzt nichts mehr verlieren, jetzt muss ich mal den SC2 probieren und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich kann den Reifen jetzt auch bis ganz rausfahren. Beim Big Size normal überhaupt kein Problem, aber bei dem SC1 habe ich immer auf der Links links und rechts so leichter Millimeter also Pickup Rest gehabt. Weil der hat dieses, dieses ähm, runterlegen auf den Ellbogen, das hat der nicht mögen, der hat sich quasi gewehrt und der, der war schon so stark geloadet, hat man das Gefühl gehabt, dass der einfach nur noch raus Und der SC2 gibt mir den Support um trotzdem beim selben Load noch mal weiter zu turnen. Und deswegen kann ich noch weiter rausfahren, in den Reifen. Also das, war, das, also das war die beste Entscheidung am heutigen Tag, die nächste Zwei zu wählen Jetzt gibt es einiges an Fahrwerkeinstellungen, die du machen könntest, hast aber das Werkzeug nicht hier. Was machst du jetzt für morgen noch? Ja, natürlich bin ich bin ein bisschen eingeschränkt, aber ich hätte die ganze Werkstatt gebraucht, um jetzt ein paar Sachen noch zu ändern. Ich hätte jetzt gerne Hinterachsfehler geändert, aber ich habe die Tools einfach nicht mit, weil ich mir gedacht habe, das macht jetzt auch keinen Sinn für den schnellen Ausgibt spontan. Ähm, ich hätte jetzt gerne härtere Feder an der Hinterachse noch probiert, weil ich jetzt einen relativ schnellen Transfer nach hinten habe. Ab dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich Gas gebe und mir das Motorrad hinten ein bisschen schnell wegknickt, ähm, Dämpfung kann es nicht kompensieren. Und ähm, ja, Ich hätte jetzt da einfach noch ein bisschen mehr äh, Erfahrungswerte äh, gesammelt. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer mit ähm, Federbeinlänge und äh, Gabelbestand zum Arbeiten. Und das machst du morgen? Willst du da ausprobieren oder vor allem das jetzige Setup mal festigen und da mehr Erfahrung sammeln? Äh, für morgen werde ich auf jeden Fall was ändern. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich mache. Das werde ich mir heute halt Nacht neu über den Kopf gehen lassen. Okay, äh, guten Morgen. Tag 4, äh, letzter Tag. Ähm, ha, ich habe gestern ein bisschen beendet mit ähm, dann nach Verbesserten Turning, äh, schlechteren, äh, schlechteren Griffverhältnis am Hinterrad. Wir versuche jetzt über die Elektronik zu kompensieren und zwar fahre ich jetzt mehr Traktionskontrolle. Ich denke, die hat ein bisschen zu viel Spin zu lassen und somit habe ich den Reifen relativ schnell überhitzt. Und das versuche ich jetzt mit mehr Traktionskontrolle zu unterbinden, sodass ich quasi gar nicht erst in diesen Movement komme. Ja, vielleicht bringt mir das was. Aber never try, never know. Äh, mühsam. Warum machen wir das <lacht> eigentlich? Hä? Uh, the type of shirt So, also im Endeffekt drehe ich mich im Kreis. Ich habe einfach keinen Grip, ich komme nicht vom Fleck. Ich, ab dem Zeitpunkt, wo ich ans Gas geben muss, also, ich habe kein Vertrauen zur Schräglage dementsprechend, weil mir der schlechte Grip sofort die Schneid abkauft und ich sofort zu Gas geben muss aus Angst, dass ich wirklich das Bindanze auf der Eier saue. Also überhaupt kein Vertrauen. Ich, ich drehe mich im Kreis. So, jetzt probiere ich eine Sache, die ich jetzt noch nicht sage, was ich jetzt mache, weil ich das erst sage. Wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann war es lächerlich und deswegen kann ich es nicht bringen. Aber wenn es funktioniert, dann war es dementsprechend gut. Von dem her, okay, one last chance. Wenn, wenn ich jetzt kein, kein, kein Vertrauen zum, zum Vorder- und Hinterrad, kein Grip habe am Hinterrad, dann weiß ich es auch noch mal. So, zurück in der Firma äh, möchte ich jetzt sofort messen, wie das Motorrad in der Balance von der Gewichtsverteilung ist. Deswegen habe ich hier die Radlastwaage. Die ist eigentlich für Autos, ist aber kein, ist völlig egal. Mache ich jetzt hier ein Motorrad äh, und heb die mal drauf. Ähm, Stefan, kannst du mir mal eben kurz helfen? Ich habe die Waage jetzt genullt. Und da würde mich jetzt erst einmal das Gesamtgewicht interessieren mit so fast leerem Tank. Und ähm, wie die Balance zwischen hinten und vorne ist. Und ich werde es auch jetzt damit der R1 vergleichen. Am Hinterrad liegen 84, halt mal still, 84 Kilo auf und am Vorderrad 96. Also ich muss fotografieren. Jetzt ist es interessant. Das heißt, sogar jetzt im Stand liegen am Hinterrad weniger Gewicht auf wie am Vorderrad. Jetzt wäre es interessant, wenn ich mich draufsetze und wir das dann auch noch kriegen. Und was haben wir? 127 vorne, 135 hinten. Umgedreht, oder? Also vorne ist, nicht, vorne ist, nicht, vorne ist hinten, laut der Skala. Ja? Also nochmal vorne wieder. ist dann hinten 135,5 und vorne 130 Knopf. Aha. Das heißt, dann wird es hinten ein bisschen mehr durchs drauf sitzen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du in Kurve reinfährst, bist du vorne mal laden. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Das ist höchst interessant. Dass das Motorrad quasi im, ohne Fahrer vorne schon mehr Gewicht drauf hat als hinten. Und jetzt müssen wir eigentlich probieren, wenn wir jetzt die Hinterachse so nah wie möglich an die Schwinge heranschieben, dann müsste eigentlich das Gewicht auf der Hinterachse mehr werden, oder? Ja, aber wie das Fahrrad, jetzt, äh, das Fahrrad war schon das Motorrad so steht, ne, vom Gewichtverteilung ist erstmal glaube ich. Sekundär, weil immer sitzt einer drauf. Und die Frage, wo ist, ist deine Sitzposition? Ja. Wie verteilt du dann? Aber wir brauchen mal eine Basis. Also müssen wir mit irgendwas anfangen. Also fange ich mal einfach an zu messen und schaue, wie sich das beeinflusst, wenn ich jetzt die ja. Hinterachse weiter an die Schwinge ranrutsche. Und, und vor allem, jetzt messen wir mal die 1, Dass wir mal wirklich einen Vergleich haben. Demnach ist die Yamaha an der Front noch schwerer als die Honda. Demnach ist die Yamaha an der Front noch schwerer. So, was passiert, wenn ich drauf sitze? Was haben wir denn, da? Vorne 126,5, nee, 126 und hinten 140. Jetzt baue ich von der Honda die Achse so weit nach vorne wie möglich und schaue, wie sich das verändert. Und ich würde interessieren, wie sensibel sie darauf reagiert, weil das Durchstecken von Gabel, der Unterschied zwischen und Durchstecken von drei Ringen, was eigentlich fast 1,5 cm sind, das war ja schon fast, schon fast wurscht, auf bayerisch gesagt. Und von dem her sagen alle das Motorrad ist kopflastig, mittlerweile glaube ich das auch. Ich immer bin so, immer, so, immer so einer, der immer alles hinterfragt, aber ich gebe ich recht. In der BSB fahren ganz viele Honda und die haben aber alle die Suterschwinge dran Und die Suterschwinge schaut optisch, ich habe leider also keine keinen Namen gehabt für das Motorrad, aber optisch schaut die kürzer aus, was somit das Gewicht mehr Richtung Hinterrad bringt. Und das Problem ist, zu so wenig Gewicht am Hinterrad. Sprich, zu viel Gewicht am Vorderrad bringt dir zum einen ein Vorderrad, das in der Kurve das Gefühl gibt von, Ey, Alter, ich will den Radius nicht mehr halten und zum anderen ab dem Zeitpunkt, wo du ans Gas gehst, hast du keinen Grip, weil das Hinterrad natürlich kein Gewicht hat. Und deswegen haben wir quasi ein, Pro also eine, ein Problem, also eine Ursache, was zwei Probleme macht. Gerade als möglich. Wenn wieder mal ein ist drin dann will ich so spannend. So, und jetzt haben wir. Jetzt haben wir 10 Kilo mehr an der Front, trotzdem. Wir haben jetzt von der Front ein halbes Kilo weggeregt Aber das ist marginal. Das war, wie ich drauf gesessen bin, oder? Ja. Haben wir auf der Hinterachse 5 Kilo mehr. ich setzen wir nochmal drauf. Was haben wir jetzt? 129 vorne, 135 fünf hinten. Ja, wir haben jetzt auf dem Vorderrad haben wir jetzt ein Kilo weniger dadurch. Ein Kilo weniger auf dem Vorderrad. Ein 1 Kilo haben wir verschoben. Das ist wenig. Das die könnte am genauso gut sein, weil ich mich anders bewegt habe. Die Yamaha hat 140 Meter Rad gehabt. Wir haben 129 gerade. Die Yamaha? 140 Meter. Die Yamaha hat 140 am Hinterrad gehabt, ja. Und hier nur 129 Grad. Ja. Nein, also nee, hinten, nee, nee, hinten haben wir jetzt hier, hinten haben wir 135, hinten haben wir 135, das heißt auf der Yamaha haben wir 5 Kilo mehr an der Hinterachse als wie auf der Vorderachse. Also auf, die Yamaha hat definitiv mehr Gewicht an, an der Hinterachse, das ist fix. Mich wundert jetzt nur, dass, die, dass das Verhältnis von einem Zentimeter nicht mehr ist. Ja klar, kommt man jetzt sagen, wir können ja noch viel über Gabelüberstand und Ding. aber das Gabelüberstand habe ich in Almeria probiert ohne Ende. Das hat fast gar nichts geändert. Deswegen wollte ich jetzt mal sehen, was ändert ein Zentimeter, aber oh, das ist Marginal. Ich glaube schon, dass auch dann das Löschdeck ist jetzt ein Zentimeter, wo steht die Gabel auf der Bremse? Der Druck. Ja, ja klar, der, wie transferiert der nicht, der das Gewicht ist ja nicht der, wenn du jetzt ne, Es könnte ja sein, dass, dieser, dass dieses eine Kilo bei Belastung sich stärker transferiert. Ja. Dass das exponentiell ist. Genau, genau. Wie bei der Virusverteilung. Exponentiell. Seitdem kenne ich das Wort. Ja. Yeah. <lacht> Zum Quadrat auch schon, oder? Ja, okay. ich vervielfältig dichter. Ich okay. War Lautstärke. Das war also mal erste Erkenntnis. Ein Zentimeter. Oh, ein Kilo. Alles klar. Ich roll wieder runter.